Ich würde dann den zweiten Referenten vorstellen, das ist der Dr. Christian Schulz. Er ist geschäftsführender Oberarzt für Anästhesiologie und Intensivmedizin am Klinikum Rechts der Isar der TU München. 2017 hat er seine Habilitation abgeschlossen mit dem Thema Situationsbewusstsein in der Anästhesie und gründete 2019 die Arbeitsgruppe Klimawandel. Sie analysiert einerseits die Auswirkungen anästhesiologischer Technik auf die Umwelt und andererseits identifiziert sie erste Schritte ähm, zu einem klimaneutralen Krankenhaus, worüber heute auch mit dem Thema Zero Emission Hospital, Krankenhäuser gegen die Klimakrise, erzählen wird. Wir freuen uns auf einen spannenden Vortrag von Dr. Christian Schulz. Vielen Dank, Frau Schadwinkel, für die, für die Einführung. Zero Emission Hospitals, Krankenhäuser gegen die Klimakrise, ähm, ja, warum müssen wir das machen? Also, wenn man, ich, ich spanne jetzt mal kurz den ganz großen Bogen, wenn man 20.000 Jahre zurückguckt, dann sind wir bei minus 3 Grad unter, der, unter dem vorindustriellen Mittelwert von 0 Grad, logischerweise. Dann ist vor 10.000 Jahren das Eis, ge, Eis geschmolzen. Über dem Ort, wo ich bin, waren ungefähr 600 Meter ein Eispanzer drauf und jetzt sieht man ganz am Ende hier, wo der Pfeil ist. Ich glaube, Sie sehen im Pfeil, in welche Richtung das jetzt die letzten, die letzten 20 Jahre geht. Und das ist die weitere Entwicklung, auf die wir zusteuern. Im Moment, wenn es so weitergeht, landen wir weit, weit jenseits der angepeilten unter zwei Grad vom Pariser Klimaschutzabkommen. Warum? Ist es so ähm, schwer zu kalkulieren? Das sind die, die sogenannten Kipppunkte, das ist eine relativ junge Arbeit, da sind sozusagen die Kipppunkte benannt und, und letztendlich in Verbindung mit den einzelnen Kipppunkten wird versucht abzuschätzen, um wie viel Grad es dann noch zusätzlich wärmer wird. Ähm, für den Alpengletschern wissen wir schon, dass sie schmelzen. Es ist nicht so wahnsinnig viel Eis, was da oben drauf liegt. Das wird uns nichts ausmachen, wenn das weg ist, außer dass es auf den Hütten nichts mehr zu trinken gibt. Und, die, und wir das Wasser hochpumpen müssen für die Kühe. Ähm, spannender wird es, wenn der ostantarktische Eisschild äh, schmilzt, als große Reflektionsfläche und Unmengen von Wasser in die Ozeane gelangen. Ähm, wenn man das hochrechnet, dann sind wir im Moment bei 4 Grad vielleicht bis, bis in den nächsten 80 Jahren. Das bedeutet mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit, es bleibt unter 2 Meter den Meeresspiegel -Ansteiger. Aber mit 10-prozentiger Wahrscheinlichkeit sind wir bei über 2 Meter. Und wenn wir von 10-prozentigen Wahrscheinlichkeiten für Nebenwirkungen ausgehen in der Medizin, äh, dann werden die Medikamente nicht zugelassen. Aber das, ja, das irritiert mich, weil wir an der Stelle relativ entspannt äh, in, im Großen und Ganzen so weitermachen. Im Moment noch bisher äh, wie bisher. Ähm, zwei Meter ist es. so schaut es in Hamburg aus. Ich weiß nicht, wo die Zuhörer alle verteilt sind, aber Eppendorf steht noch im Trocknen, das liegt ein bisschen nördlich. Äh, der Rest ist, ist, ist einfach weg. Wir haben im Moment, ähm, verbrauchen wir Ressourcen auf dem Planeten, die das eineinhalbfache ausmachen, dessen, was der Planet zur Verfügung stellt, wenn wir so weitermachen sind wir bei 2050 beim, beim dreifachen. Wir haben im Moment in Europa ist Moldawien das einzige Land, was im Rahmen seiner Ressourcen mehr oder weniger wirtschaftet. Wir ähm, in Deutschland sind am 3. Mai haben wir das erschöpft, was auf der Fläche zur Verfügung gestellt wird. In China ist es ähnlich. Äh, global gemittelt ist ist der sogenannte Country Overshoot Day äh, 2020 am 1. August gewesen. Das kostet Geld. Ähm, wir rechnen, das ist eine ganz äh, kürzlich erschienene Studie aus dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, wir haben, wir rechnen mit einer Abnahme der Wirtschaftsleistung um drei Prozent pro Grad äh, Erwärmung, das macht bei einer Erwärmung um 4 Grad äh, eine Abnahme in, den, in unseren Regionen um 10 Prozent, in den Tropen um 20 Prozent. Und dabei ist nicht berücksichtigt der Anstieg der Meeresspiegel, den ich gerade schon illustriert habe, und der sicherlich eher einen zusätzlichen Impact äh, machen wird und auch nicht äh, extreme Wetterereignisse. Wenn wir das runterrechnen auf, auf die Tonne CO2, dann sind wir in der Größenordnung von 70 bis 140 Dollar äh, im Moment. Wie es kosten müsste, um das sozusagen einzupreisen, und es wird ansteigen um 30 Prozent bis 2030. Das sind aktuelle Kalkulationen. Wenn man das sozusagen rückverfolgt, werden die Prognosen im Grunde von Publikation zu Publikation eher bedrohlicher. Das ist eine ganz junge ähm, Veröffentlichung, die ist ein paar Tage erst alt. Da geht es um Klimagerechtigkeit, beziehungsweise es ist eigentlich eine Klimaungerechtigkeit, ähm, die reichsten 10 Prozent global der Menschen sind verantwortlich für über die Hälfte der CO2-Emissionen, das reichste 1% alleine für 15%, die ärmeren Menschen für eben nur die ärmere Hälfte der Menschheit für nur 7%. In Deutschland äh, sind wir sicherlich grundsätzlich kommen wir zu den reicheren oder zu den reichsten Menschen auf diesem Planeten. Aber auch da haben wir sozusagen innerhalb der, unserer Gesellschaft ein großes, ein großes äh, Gefälle. Was wir wissen ist, dass die Temperaturerwärmung nicht erst wenn es vier Grad sind, sondern jetzt bereits äh, Auswirkungen hat auf unsere Gesundheit. Das ist der Grund letztendlich, warum die Mediziner jetzt zunehmend in, in, auf, auf, das, auf den Plan treten und letztendlich aktiv werden. Das ist eine Publikation, die zwar immerhin fünf Jahre alt ist, aber natürlich keinerlei äh, Gültigkeit verloren hat an der Stelle. Wir reden von Unterernährung, äh, wir reden von ähm, Beeinträchtigung der mentalen Gesundheit, weil, weil Corona sicherlich jetzt viel, äh, ganz akut und besonders, aber der Klimawandel drückt trotzdem an vielen Stellen auch auf das Gemüt. Äh, wir haben kardiovaskuläre Erkrankungen, wir haben Hitzewellen wir gehabt in Europa, die mehrere tausend Tote äh, zur Folge gehabt haben. Wir haben die respiratorischen Erkrankungen, das liegt nicht nur am Stadtverkehr, das liegt auch an Allergenen. Wir wissen, dass vermehrt bei, also Gewitter vermehrt auftreten und dadurch letztendlich mehr Allergene freigesetzt werden. Und deswegen steigen diese Erkrankungen in ihrer Häufigkeit. Und wir haben natürlich Infektionskrankheiten, die zunehmen, auch in Europa. Und das ist natürlich nur eine Frage der Zeit im Moment, bis wir auch wieder Malaria haben. So, das haben die Mediziner erkannt. In Deutschland ist das Thema noch nicht so wahnsinnig auf der Agenda. Wir haben äh, im letzten Jahr dann große Fortschritte erzielt, aber letztendlich sind andere da weiter. Und deswegen ist es klar benannt als der große medizinische Notfall des 21. Jahrhunderts. Das ist die spannende Frage, kriegen wir das hin? Äh, und was müssen wir praktisch jetzt schon tun, ums, um, um, um, die, naja, um die Klimawärmung einerseits abzuschwächen, beziehungsweise um mit den Folgen zurechtzukommen? Jetzt ist die Frage, welche Hebel können wir ansetzen? Wir haben das ähm, in der Berufsethik, in der ärztlichen Ethik ist es noch nicht drin. Wir haben es in der Musterberufsordnung des 121. Deutschen Bundestages, da steht es drin, dass es nämlich unsere Aufgabe ist, an der Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen im Hinblick auf ihre Bedeutung für die Gesundheit der Menschen mitzuwirken. Was man dazu bemühen kann, sind die nachhaltigen Nachhaltigkeitsziele, die Sustainable Development Goals von den Vereinten Nationen, die gemeinschaftlich von 170 Staaten verabschiedet worden sind. Ich habe jetzt hier mal exemplarisch ein paar rausgesucht, die sozusagen im Gesundheitssektor von besonderer, äh, eine besondere Rolle haben oder äh, problemlos bemüht werden können. Warum geht es gerade im Gesundheitssektor? Es ist relevant, ja, es ist relevant. Wir haben äh, global 5% der CO2-Emissionen verursachen wir im Gesundheitssektor, Im Deutschen, die Deutschen sind da genau auch mittendrin. Wir haben direkt 17 Emissionen aufgrund der fossilen Energieträger natürlich. Wir haben indirekt durch das, was wir noch beziehen, von außen erzeugen wir Emissionen und wir haben eine ganze Menge in den, in den Wertschöpfungsketten drin. Und es bezieht sich natürlich auch auf Verbrauchsmaterialien, aber selbstverständlich natürlich auch auf Investitionsgüter. So, das heißt, was brauchen wir? Wir brauchen äh, Kompetenzen. Wir brauchen Kompetenzen an allen beteiligten Akteuren. Ähm, nämlich um einerseits vor allem jetzt noch mit den Ur die Ursachen des Klimawandels abzuschwächen, indem wir die Art, wie wir Wirtschaften und Gesundheitsversorgung machen, verändern. Und das Zweite ist, wir müssen uns vorbereiten auf die Folgen des Klimawandels. Das heißt, wir müssen zum Beispiel andere Gebäude bauen, wir müssen uns auf andere Krankheiten einstellen, wir müssen uns auf extreme Wetterereignisse uns vorbereiten. Und deswegen gibt es da an beiden Stellen, ein, in, in meinen Augen, einen enormen, einen, einen enormen Handlungsdruck, der zunehmend in das Bewusstsein eben äh, vor allem der ärztlichen äh, Kollegen ähm, äh, kommt. So, Jetzt bin ich hier eingeladen worden, um letztendlich bei, bei, bei dem Nachwuchs, wenn ich es richtig verstanden habe, der Medizintechniker zu sprechen. Ähm, Herr Wilkening hat eben eingeführt, welche, welche hochtechnisierten Anwendungsmöglichkeiten es gibt bereits und wie, in welche Richtung die man, man die weiterentwickeln könnte. Äh, ich habe Bereich Zero Emission Hospital, wäre ja das Ziel, angesichts dessen, was auf, uns dazu, was auf uns zukommt, dass wir die, die Emissionen für die Gesundheitsversorgung auf Null senken. Ähm, der britische Gesundheitssektor mit, dem, mit der zentralen äh, Steuerung ist da, ist da ein großes Schritt weiter hinsichtlich der Ziele, die sie sich setzen und auch der finanziellen Mittel, die dafür zur Verfügung gestellt werden. Ich habe jetzt rot hervorgehoben die Punkte, die die Elektrotechnik mit betreffen die auch Räger natürlich mitbetrifft. Es ist der Einkauf, es ist, wie entsorgen, wir, wie entsorgen wir Geräte, wie entsorgen wir Einmalmaterial, welche Energie, äh, wie findet die Energieversorgung statt, wie viel verbrauchen wir und letztendlich das Bauwesen. Ähm, da geht es jetzt an, in dem Zusammenhang hier vielleicht um Bautechnik, was, wenn ich es jetzt richtig einordne, eher im Hintergrund steht. So. Was wir jetzt versuchen, Herr Wilkening, ist, und da kommen sozusagen äh, natürlich mit Ihnen auch die ganzen Medizintechniker mit ins Spiel, äh, wir versuchen jetzt, ähm, den Planeten zu retten, also müssen wir schauen, dass das CO2 auf Null geht, also müssen wir anders wirtschaften, also müssen wir im Einkauf trotz Kostendruck, trotz eines dualen Finanzierungssystems äh, andere, andere, andere Kriterien definieren für den Einkauf. Das heißt, wir brauchen... Wir brauchen die Verankerung der Kreislaufwirtschaft. Was passiert mit dem Narkosegerät, wenn wir es gekauft haben? Und wenn wir es nicht mehr brauchen, schmeißen wir es auf den Müll, geben wir es ihnen zurück, sodass sie neue Software aufspielen, so wie beim Tesla automatisiertes Fahren. Wir, müssen, wir, werden, wir schaffen es zum Teil schon, aber in einem Einkauf ist es ein schwieriges Geschäft, weil dann die ganzen BWLer sitzen. Wie kriegen wir, wie kriegen wir den CO2-Fußabdruck sozusagen in die Kriterien rein? Wie viel CO2 entsteht denn bei der, bei der, bei der Produktion, eines, Produktion eines Narkosegeräts? Ähm, die nächste Frage ist Mieten versus Kaufen. Klar, wenn man es kauft, dann ist es unseres. Was machen wir nach zwei Jahren oder nach fünf Jahren, wenn, wenn neuere Modelle auf den Markt kommen und sozusagen wir glauben, wir brauchen neue, mit, was machen wir mit den alten? Deswegen ist Mieten an der Stelle auch eine Option, die zunehmend kommt. Das passiert jetzt auch bei Autos, dass wir Autos äh, monats- oder jahresweise mieten und nicht uns ein eigenes anschaffen, was dann rumsteht. Energieverbrauch habe ich schon genannt. Es geht um ESG-Kriterien. Ähm, Träger ist eine Firma, von der ich glaube, zu, dass sie weitgehend jetzt in Deutschland äh, produziert. Das heißt, wir haben, wir, damit unterliegen sie auch, vielleicht täusche ich mir auch, kann Herr Wilkening ja gleich korrigieren, äh, damit unterliegen sie sozusagen vergleichsweise hohen Anforderungen an Umwelt, äh, Nachhaltigkeitskriterien, soziale Kriterien, Arbeitnehmersicherheit. Ähm, äh, wir haben Personalräte oder Betriebsräte, die natürlich immer wieder lästig sind, aber wir haben sie halt... So, und, und wenn wir sozusagen das alles mit einbauen in unsere Nachhaltigkeitskriterien, versuchen wir natürlich auch, das, was wir glauben, was ethisch äh, wichtig ist um, ähm, und geboten ist, um den Planeten zu retten, auch nach außen weiterzureichen an unsere, an die Industrie, die wir brauchen, um sozusagen Gesundheitsversorgung zu machen. Wir haben es geschafft oder werden es schaffen in der zum Beispiel in der Pharmazie, dass wir für Medikamente ähm, die Frage stellen, werden, wie viel Gramm CO2 ist denn eigentlich emittiert worden für die Herstellung von einem Milligramm Propofol, um bei dem Beispiel zu bleiben. Das wissen wir ganz genau, dass das im Moment keiner beantworten kann, aber sie werden es irgendwann beantworten müssen, weil es gar nicht anders geht. Reparierbarkeit ist ein weiteres Kriterium, passt auch zur Kreislaufwirtschaft. und so, Ja, Die Anwendung von ESG-Kriterien kann man natürlich auch in irgendwelchen äh, Weisen sich zertifizieren lassen, um da letztendlich einen objektiven Blick zu zu kriegen auf die ähm, Firmen, die uns bestimmte Produkte äh, verkaufen, wenn wir eine Ausschreibung machen. Ja, wie, wie soll man das bezahlen? Wie soll man das bezahlen? Und deswegen musste ich vorhin kurz innehalten. Ich habe haben Sie vorhin richtig gesagt, ich habe viel zu Situationsbewusstsein geforscht. Das ist ja letztendlich, wie gehen wir Anästhesisten mit Informationen um, wie verarbeiten wir Informationen? Wie komme ich letztendlich jetzt zu der Entscheidung, wie viel Milligramm Propofol ich da jetzt spritzen muss? Jetzt bin ich schon relativ, äh, ja, so lange auch nicht, aber ich bin 15 Jahre sozusagen in dem, in dem Geschäft ähm, und, und ich merke in der, in, der, in, der, in der Introspektion sozusagen, dass da wahnsinnig viel Automatisierung stattfindet. Ich muss nicht... Ich schaue mir nicht das Gewicht an, weil Sie vorhin die Kurven gezeigt haben und die Algorithmen. Ich schaue mir nicht das Gewicht an. Ich schaue den Patienten an. Ich habe natürlich eine grobe. Ich weiß natürlich, welche Vorerkrankungen der hat, aber ich sehe das Gewicht nicht als Zahl, sondern ich schaue ihn an. Dann weiß ich ungefähr, wie viel der wiegt. Dann spreche ich mit ihm und dann weiß ich, wie viel Propofol ich geben muss, so dass sicher einschläft. So und das ist letztendlich passiert da ganz viel unterbewusst. Es sind eben die Erfahrungswerte, auf die Sie sich beziehen. Und ich glaube mit gutem Gewissen behaupten zu können, dass der, dass der Patient in sicheren Händen ist. Aber natürlich ist auch klar, dass wir, solange das so funktioniert, eine große Heterogenität haben. Warum komme ich darauf, wegen Finanzierung? Weil ich natürlich rauslese ähm, oder raushöre, wie viel, wie viel immense Ressourcen auch in diese Weiterentwicklung, ähm, in diese Weiterentwicklung zum Beispiel dieser Automatisierung, fließen und ich mir in dem Zusammenhang... Mit Klimawandel natürlich die Frage stelle, ist das das, wo, was wir jetzt als nächstes brauchen? Die Automatisierung. Oder brauchen wir nicht, weil es schneller umzusetzen geht und viel dringender ist auch ähm, die nachhaltige Produktion. Wenn ich jetzt sozusagen Entwicklungschef wäre, vielleicht ein Träger und dann, und dann mir zuhöre, dann äh, wir arbeiten hart daran, dass sozusagen das sich in der, in der Breite jetzt verfängt. Es gibt auch in der, in der medizinischen Ethikdiskussion, also in der, in der Diskussion um ärztliche Ethik, spielt Nachhaltigkeit praktisch von Tag zu Tag eine größere Rolle. Es gibt die ersten Krankenhäuser, die jetzt, die jetzt äh, sich auch das Ziel setzen, klimaneutral äh, zu werden in ihren Wirtschaften, auch operierende Krankenhäuser. Das heißt... Ähm, man, dass ich damit rechne, dass, dass die Anforderungen an Nachhaltigkeit, an die Produkte, die wir kaufen und konsumieren und verwenden müssen, enorm steigen und in fünf Jahren nicht mehr vergleichbar sind zu jetzt. Ähm, gesamtwirtschaftlich wissen wir bereits jetzt, klar, Klimawandel kostet Geld, Corona kostet auch Geld, Corona hat jetzt mal ganz viel Geld gekostet, Klimawandel wird noch, noch viel, viel mehr Geld kosten, in sind andere Dimensionen, um, um die es da geht. Aber wir wissen auch, dass es nie mehr billiger sein wird, als jetzt sozusagen das Geld zu investieren, um, um die, die, die, den Weg so zu bereiten, dass wir, dass wir, damit überlebensfähig sind, dass wir damit zurechtkommen. Ich möchte noch an einer Sekunde, eine Sekunde lang mir Zeit nehmen, um die Fragen, um kurz auf die Fragen einzugehen, die sozusagen ganz konkret im Vorfeld an mich gestellt worden sind. Es entsteht im Moment unglaublich viel Müll. Und wie kann ein grünes Krankenhaus funktionieren? Es funktioniert, wenn wir diesen Transformationsprozess auf allen Ebenen sozusagen etablieren. Das geht, habe ich schon gesagt. Es wird jetzt Schritt, äh, sich, sich den Platz nehmen und den Raum greifen. Es gibt Bereiche, die sind langsamer. Das ist zum Beispiel der Einkauf mit den BWLern. Es sind andere, die da schneller sind. Ähm, wir werden an einer bestimmten Stelle auf jeden Fall auch über die Finanzierung im Gesundheitswesen sprechen müssen. Ähm, es entsteht, habe ich gesagt, viel Müll. Wir haben äh, wahnsinnig viel Einmalmaterial im Moment. Es ist völlig unklar, wie wir, wie wir da wieder rauskommen. Wir haben vor 30 Jahren viel weniger Einmalmaterial verbraucht. Ähm, aber wir müssen nach Wegen suchen, wie wir da wieder rauskommen. Äh, ich glaube nicht, dass es im OP unvermeidbar ist. Wir haben wahrscheinlich auch durch Lobbyismus der einmal Materialhersteller, hat sich das in Zertifizierungen niedergeschlagen und in, so dass wir im Moment glauben, dass es unvermeidbar ist. Ich glaube, dass wir diese Diskussion jetzt führen werden und führen müssen, wie kommen wir da wieder raus in, mit dem Ziel einer Kreislaufwirtschaft. Innovation, rote Zahlen, kontraproduktiv, puh, äh, ich glaube, dass das nicht kontraproduktiv ist, vor allem, wenn wir, wenn wir auf einem Zeithorizont von 20, 30 Jahren ähm, das Ganze diskutieren, aber im Moment ist klar, das Gesundheitssystem steht unter einem enormen Kostendruck, äh, das ist politisch gewollt äh, und die Frage, wie wir sozusagen diesen Investitionsstau auch hinsichtlich Nachhaltigkeit, auf Gebäudeting zum Beispiel, wie wir den beseitigen, die ist im Moment völlig unbeantwortet und wird jetzt erst in den nächsten äh, Monaten und Jahren äh, die Politik beschäftigen. Ähm, ich glaube, Ingenieure spielen natürlich eine enorm wichtige Rolle ähm, und deswegen auch der, klar, der Herr Wilkening hat gesagt, wir brauchen äh, äh, Nachwuchsfachkräfte, die mit großen Daten äh, jonglieren können, das verstehe ich, da geht es um die Automatisierung, und diese Algorithmen letztendlich dann abzuleiten aus den großen Daten. Ich glaube, was wir auch brauchen, ist Ingenieure, die sich, ähm, die, die verstehen, wie kann ich dieses Produkt klimaneutral äh, machen und auf den Markt bringen. Wie kann ich das Produkt so machen, dass es... Lange in Verwendung ist, dass der Ressourcenverbrauch möglichst, möglichst gering ist. Das ist ein Wissen, was jetzt erst aufgebaut werden muss an vielen Stellen. Da wird Räger auch beschäftigt sein mit. Aber die Frage ist in der Gewichtung, wie, wie stark müssen wir das in den Vordergrund, äh, Vordergrund stellen? Und meine Prophezeiung ist an der Stelle, äh, Herr Wilkening, dass, dass es enorm zunehmen wird an der Stelle. Und äh, ich, glaub, ich bin überzeugt davon, dass es von, was die Wichtigkeit betrifft, die Automatisierung. Äh, locker überholt, weil auch, wie Sie es geschildert haben, dieser Automatisierungsprozess enorm komplex ist in Bezug, auf die, äh, in Bezug auf die Regeln, die eingehalten werden muss und eben auch auf die Variabilität, wie beim Autofahren. So, vielen Dank an der Stelle ähm, und jetzt bin ich gespannt auf die Diskussion ähm, und, und Ihre Fragen.